Und zum Streik spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Markus Reher in Berlin. Seit 3 Uhr morgens läuft also der Warnstreik bei der Deutschen Bahn und weiteren 50 Bus- und Bahnunternehmen. Wie groß ist denn der Erfolg aus Sicht der EVG? Naja, Sie sehen es vielleicht selber hier hinter mir im Hauptbahnhof Berlin. Dort oben, da müssten eigentlich jetzt Züge fahren, da tut sich nichts. Es ist einiges an Bewegung hier, weil hier durch den Bahnhof auch die Angebote der Berliner Verkehrsbetriebe gehen. Die fahren, die sind nicht bestreikt, die Eisenbahn- und Verkehrsbetriebe mit der wir vorhin noch mal gesprochen haben, die sagt uns, der Streik laufe, ich zitiere, ganz hervorragend an. Über 1000 Standorten sei man im Ausstand, über 15.000 Beschäftigte beteiligen sich am Streik und alle 50 Unternehmen, mit denen die EVG derzeit verhandelt, die würden bestreikt. Der nächste Verhandlungstermin zwischen EVG und Deutscher Bahn ist ja am kommenden Dienstag. Was will denn die EVG und was bietet die Bahn? Ja, die Deutsche Bahn, wir haben es gehört, die will sich orientieren am Volumen des öffentlichen Dienstes. Wir erinnern uns, auch im öffentlichen Dienst sind die Beschäftigten ja gerade in Tarifverhandlungen. Da gibt es einen Schlichterspruch, nachdem man sich nicht einigen konnte. Dieser Schlichterspruch. der sieht vor 200 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten. Erstmal dann ab nächsten Jahr 5,5 Prozent mehr und einen einmaligen Inflationsausgleich von 3000 Euro. Damit ist die EVG nicht einverstanden. Die Gewerkschaft sagt, wir wollen einen auf die Bahn spezifisch zugeschnittenes Angebot. Wir wollen nicht, dass die Deutsche Bahn oder andere Verkehrsanbieter irgendwo abschreiben. Wir wollen weiterhin mindestens 650 Euro mehr oder 12 Prozent und eine wesentlich kürzere Laufzeit, nämlich nur 12 Monate. Im Moment sieht die Bahn 24 bis 27 Monate vor. Zuallererst, so sagt die Gewerkschaft, müsse aber das Thema Mindestlohn vom Tisch. Bei der Deutschen Bahn gibt es wohl immer noch Bereiche, das ist der Bereich Service, der Bereich Sicherheit, da wird kein Mindestlohn von der Deutschen Bahn gezahlt, so sagt es die EVG und das müsse erst vom Tisch, bevor man überhaupt in die eigentlichen Tarifverhandlungen einsteigen könne. Die Bahn hatte jetzt im Vorfeld des Streiks kurzfristig ein verbessertes Verhandlungsangebot signalisiert, was am Dienstag auf den Tisch kommt. War das schon das, was Sie gerade genannt haben oder ist da noch mehr zu erwarten? Ja, das müssen wir jetzt abwarten. Also man hält sich da noch recht bedeckt, vor allen Dingen, was konkrete Zahlen angeht. Die Zahlen, die ich gerade nannte, das ist das Angebot aus dem Schlichterspruch im öffentlichen Dienst. Daran wolle man sich orientieren. Das heißt nicht, dass das genau die gleichen Zahlen sind, die am Dienstag auf den Tisch kommen. Die Deutsche Bahn sagt, man arbeite da jetzt noch dran und werde dann am Dienstag mit Zahlen und einem konkreten Angebot herauskommen. Kommen wir noch mal zur verbraucherorientierten Perspektive. Ab wann ist denn heute mit einer Normalisierung des Bahnverkehrs und auch des Busverkehrs zu rechnen? Ganz schwer zu sagen, wir haben es ja gehört, die Bahn will ab 11 den Nahverkehr wieder auf die Schiene bringen, ins Rollen bringen. Wir hören von der Deutschen Bahn auch, dass in Hamburg zum Beispiel oder hier in Berlin einige S-Bahnen wohl fahren seit dem Morgen, seit um 8 etwa, weil dort nicht alle im Streik sind. Es gibt ja noch andere Gewerkschaften, wo die Beschäftigten organisiert sind und nicht alle sind in Ausstand getreten, so sagt die Deutsche Bahn. Wann aber der Verkehr wieder richtig regulär läuft, das ist noch unklar. Und gerade im Fernverkehr, da wird es deutliche Verzögerungen geben, weil die Züge, so sagt die Deutsche Bahn, nicht da sind, wo sie eigentlich sein sollten, wenn es den Streik nicht gäbe. Neben dem Bahn- und Busstreik findet heute ja auch weiterhin der Streik von Verdi an verschiedenen größeren Flughäfen statt. Gab es eigentlich Absprachen zwischen EVG und Verdi, sowie Ende März als beide Gewerkschaften gezielt für denselben Tag einen Streik ansetzten? Ja, das könnte man vermuten. Ende März haben ja EVG und Verdi und der Deutsche Beamtenbund Tarifunion gestreikt quasi, haben sich abgesprochen, haben 24 Stunden den Verkehr in Deutschland lahmgelegt. Diesmal fällt der Streik wohl zufällig zusammen, so hören wir es von der EVG. Absprachen zwischen den beiden Gewerkschaften hat es wohl nicht gegeben. Vielen Dank, Markus Reher in Berlin.